Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder eingeschaltet habt. Heute geht es mal um das Thema allgemein, um den Finanzmarkt. Was ist was eigentlich genau? Wie funktioniert Trading an der Börse und was ist das genau? Trading an der Börse ist eine Form des Investments. Bei der Anleger Wertpapiere wie Aktien, Anleihen, Optionen, Futures und andere Finanzinstrumente kaufen und verkaufen, um Gewinne zu erzielen. Es ist eine der ältesten Formen des Investierens, die es gibt und es ist eine der beliebtesten Arten, Geld zu verdienen. Trading an der Börse ist ein sehr komplexer Prozess, der viel Fachwissen und Erfahrungen erfordert. Um erfolgreich zu sein, müssen Anleger die aktuellen Marktbedingungen, die Kursbewegungen und die technischen Indikatoren verstehen, die sie bei der äh, Entscheidungsfindung unterstützen. Anleger müssen auch in der Lage sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um Gewinne zu erzielen. Es gibt verschiedene Arten von Trading an der Börse. Einige der beliebtesten sind Daytrading, Swingtrading, Positionstrading und Scalping. Daytrading beinhaltet den Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb eines Tages. Swing Trading beinhaltet den Kauf und Verkauf von Wertpapieren über einen längeren Zeitraum, während Positionstrading den Kauf und Verkauf von Wertpapieren über einen längeren Zeitraum beinhaltet. Scalping beinhaltet den Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums. Um erfolgreich zu sein, müssen Anleger ein Verständnis für die Märkte und Kursbewegungen und die technischen Indikatoren haben. Sie müssen auch in der Lage sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um Gewinne zu erzielen. Daher ist es wichtig, dass Anleger ein sehr gutes Verständnis für die Märkte und die technischen Indikatoren haben, bevor sie in den Handel einsteigen. Trading an der Börse kann eine sehr lukrative Möglichkeit sein, Geld zu verdienen, aber es ist auch sehr riskant. Daher ist es wichtig, dass Anleger ein gutes Verständnis für die Märkte und die technischen Indikatoren haben bevor Sie in den Handel einsteigen. Sie müssen auch ein risikomanagement haben, um sicherzustellen, dass Sie nicht mehr Geld verlieren, als Sie sich leisten können. Trading an der Börse ist eine sehr komplexe und risikoreiche Art des Investments, aber es kann auch sehr lukrativ sein. Wie hoch ist die Gefahr, sein Geld an der Börse zu verlieren? Die Gefahr an der Börse, Geld zu verlieren, ist sehr hoch. Es ist eine riskante Investition, die nicht für jeden geeignet ist. Es ist wichtig zu verstehen, dass Investitionen an der Börse ein hohes Risiko beinhalten, da der Kurs, der Aktien und andere Wertpapiere stark schwanken können. Es ist wichtig, sich der Risiken bewusst zu sein, bevor man an der Börse investiert. Es ist extrem rat ratsam, sich vorher mit den verschiedenen Arten von Investitionen zu beschäftigen und sich über die verschiedenen Risiken auch ebenfalls zu informieren. Außerdem ist es wichtig, einen Finanzberater zu konsultieren, der einem helfen kann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es ist auch wichtig, ein Risikomanagement zu betreiben, um das Risiko zu minimieren. Dazu gehören, äh, gehört, dass man nicht mehr Geld investiert, als man sich eben leisten kann, zu verlieren. Es ist auch wichtig, dass man eine Strategie hat, um Gewinne zu maximieren und Verluste zu minimieren. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ist es immer noch möglich, an der Börse Geld zu verlieren. Daher ist es wichtig, dass man sich der Risiken bewusst ist und sich nicht zu sehr auf die Investitionen verlässt. Man sollte nicht mehr investieren, als man sich leisten kann zu verlieren und sich immer an seine Strategie halten. Was ist ein Online-Broker genau und was sind seine Aufgaben? Ein Online-Broker ist ein Finanzdienstleister, der Investoren bei der Ausführung von Transaktionen auf dem Finanzmarkt unterstützt. Sie bieten eine Plattform, über die Investoren Wertpapiere, Aktien, Optionen, Futures und andere Finanzinstrumente kaufen und verkaufen können. Online-Broker sind in der Regel günstiger als traditionelle Broker, da sie weniger Kosten für Personalkosten und Büroräume haben und sich auf die Entwicklung und den Betrieb der Online-Plattformen konzentrieren können. Die Aufgabe eines Online Brokers besteht darin, Investoren dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Dazu gehört zum Beispiel, Investoren bei der Auswahl von Anlagemöglichkeiten zu unterstützen, die ihren Zielen und äh, Risikotoleranz entsprechen. Online Broker stellen auch eine Plattform zur Verfügung, die äh, über die Investoren schnell und effizient mit den Finanzmärkten handeln können. Sie bieten auch eine Reihe von zusätzlichen Dienstleistungen wie Marktanalysen, Portfolio-Tracking in Investmentfonds und andere Dienstleistungen an, die Investoren bei der Verwaltung ihrer Finanzen unterstützen. Außerdem bieten viele Online-Broker auch Handelswerkzeuge an, mit denen Investoren die Märkte analysieren und beobachten können, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Online-Broker können dabei helfen, Risiken zu verringern, indem sie Investoren bei der Auswahl von Finanzinstrumenten, die ihrem ähm, Risikoprofil entsprechen, unterstützen. Insgesamt bieten Online-Broker eine breite Palette von Dienstleistungen, die Investoren bei der Entscheidung ihrer Investitionsziele unterstützen können. Sie bieten eine bequeme und effiziente plattform über die investoren handeln können und sie bieten auch eine reihe von dienstleistungen die investoren bei der verwaltung ihrer finanzen unterstützen könnten worauf muss ich bei der suche nach einem broker für onlinehandel achten ein Online-Broker ist ein Unternehmen, das es seinen Kunden ermöglicht, anhand seiner Online-Plattformen in Wertpapiere, Aktien, Devisen, Optionen und andere Finanzinstrumente äh, zu investieren. Online-Broker bieten in der Regel günstigere B Gebühren als traditionelle Banken. Aber es ist wichtig, dass man sich vor der Wahl eines Brokers die Zeit nimmt, um zu verstehen, welcher die beste Wahl für seine persönlichen Investitionsziele ist. Der erste Schritt bei der Suche nach einem Online-Broker ist, sicherzustellen, dass er seine Lizenz von ähm, einer angesehenen Finanzaufsichtsbehörde wie der Security and Ex Exchange Commission, also SEC, oder der Financial Industry Regulation, äh, aus Serial, äh, ich kann es nicht aussprechen, also die FINRA, erhalten hat. Wie zum Beispiel auch hier in Deutschland die BaFin. Die BaFin allerdings reguliert keine Kryptowährung. Allerdings ist es schon mal ganz gut zu wissen, dass wenn man hier in Deutschland einen Broker sucht, dass die BaFin definitiv äh, über diese Firma Bescheid wissen muss und dass man den Broker auch mit einer ID bei der BaFin raussuchen kann. Das heißt, der Broker ist bei der BaFin registriert und bekannt. Diese Lizenz ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass der Broker strengen, äh, strenge Regeln befolgt und seine Kunden vor Betrug schützt. Der nächste Schritt bei der Suche nach dem richtigen Online Broker ist sicherzustellen, dass dieser den gewünschten Handel unterstützt. Es ist wichtig, dass der Broker die gewünschten Finanzinstrumente anbietet und dass er seinen Kunden auch den Zugriff auf die wichtigsten internationalen Märkte ermöglicht. Es ist auch wichtig, sich die Gebührenstruktur des Brokers anzusehen, um zu sehen, ob er mit den Wettbewerb Wettbewerbsbrokern konkurriert. Zu den Gebühren, die bei der Auswahl eines Brokers berücksichtigt werden müssen, gehören Handelsgebühren, Kontogebühren und für den Zugang zu speziellen Märktengebühren für weitere Dienstleistungen. Für manche Anleger ist es auch wichtig, die Gebührenstruktur des Brokers zu verstehen, bevor sie eine Investition tätigen. Außerdem ist es auch wichtig, dass der Broker eine benutzerfreundliche und intuitiv zu bedienende Handelsplattform bietet. Ein guter Broker bietet auch eine breite Palette an Tools und Funktionen, die es dem Anleger ermöglicht, den Markt zu verfolgen und fundierte Investmentsentscheidungen treffen zu können. Schließlich ist es wichtig, dass der Broker einen Kundenservice anbietet, also telefonisch, auch per E-Mail oder über sonstige Wege zu erreichen ist. Ein guter Broker sollte ein Team von erfahrenen Mitarbeitern haben, das seinen Kunden bei Fragen und Problemen immer hilfreich zur Seite steht. Genau das, was wir hier in den Videos eigentlich nie zu Ohren bekommen. Meistens findet man hier in den Videos ja nur Gestammel und Gestotter von den, ja, professionellen Brokern. Das Video hier soll natürlich keine Anleitung sein, wie man beim Handelsmarkt einsteigen äh, kann oder sollte. Ähm, das ist definitiv äh, ja nicht dazu gedacht, sondern einfach nur mal, um grob anzureißen und zu verstehen, mit was wir es hier eigentlich nun jeden Tag zu tun haben. Ich habe vorher auch nie gedacht, dass ich da mit mich mal beschäftigen muss. Aber es macht schon Sinn, so ein kleines bisschen zu verstehen, was hier eigentlich in den Videos behandelt wird. Es ist natürlich immer lustig zuzuhören, was die da so von sich stammeln und man weiß natürlich auch, dass das Betrug ist, was wir hier auf dem Kanal hören. Doch, naja, ohne Hintergrundwissen bei der Masse, wie die jetzt hier anrufen, ist es dann doch irgendwann hm, sehr fadenscheinig. Es ist einfach mal ein Thema, was ich anreißen wollte, dass man wenigstens ein paar kleine Stichpunkte doch handfester gehört hat, worum es hier eigentlich beim Finanzmarkt überhaupt geht. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte. Informiert gerne alle in eurer Umgebung, wie das Ganze mit den Online-Brokern so funktioniert, falls sich dafür jemand interessiert. Umso mehr Menschen wir darüber aufklären, umso weniger Menschen werden auf komische Seiten hereinfallen. Teilt gerne meine Videos, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut auch gerne noch in die Playlist, die seht ihr jetzt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit Glocke, denn dann gibt es auch immer eine kleine Information, wenn es was Neues auf dem Kanal gibt. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!